Ehre und Freude Sie alle zu unserer Feier anlässlich 100 Jahre Juncker begrüßen zu dürfen. Jetzt Herrn Alexander Böbel mit der Band, die sie schon in Position gebracht hat, zu begrüßen. Herzlich Willkommen! hat, die Werte. Jetzt bin ich drauf gekommen, dass wann immer ich über Werte sprechen will, dass es schwierig wird und immer schwieriger, weil Menschen haben auf gewisse Art und Weise verlernt, diese Werte heute, 2021, 22 zu definieren. <lacht> Brief wurde von ihrer Urgroßmutter geschrieben an die zukünftige Schwiegertochter. Die alte Dame, quasi die neue Frau in der Familie begrüßt, was ja, wie wir wissen, nicht wirklich Usus ist. Normalerweise gibt es erstmal einen Schwiegermutterkrieg über 15 Jahre und dann fangen beide an, sich langsam näher zu kommen oder einer beißt äh, ins Glas. Aber da <lacht> Steuerflüchtlinge, dazu gehört ihr selbstverständlich nicht, ich habe noch nie jemanden gehört, der aus Steuerflüchtlingsgründen nach Schwanenstadt gezogen ist. <lacht> <lacht> Okay